Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich mit Broker VT Forex. Hier handle ich 200 Euro. Ich gehe zwei bis 5 mal mit dem gleichen Betrag rein. Ich trade eine Minute. Zuvor schaue ich mir die Wirtschaftsdaten an von heute. Heute ist nicht so viel los, typisch am Montag. Wir haben einige News im Euro, Britisch Pfund und Kanadisch Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren und des besten Chartbildes. Hier steige ich ein. Ich bin jetzt viermal drin. Stimmt das Chartbit nicht, wirst du langfristig auch keinen Gewinn erzielen. Wer diese Strategie erlernen möchte, kann sich gern bei mir melden. Aber bitte nur ernst gemeinte Zuschriften. Ich möchte deine Zeit und meine Zeit nicht vergeuden. Wer es lernen möchte, kann sich gern melden. Alle Trades sind deutlich im Gewinn gelandet. Bis 31.12. hast du noch Zeit. Du kannst bis zu 829 Euro sparen. Wenn du in Raten zahlen möchtest, muss die erste Rate bis 31.12. gezahlt worden sein. Oder in einem Betrag eben noch bis 31.12. Du hast Fragen? Dann schreibe mich an.